Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was ist die Lieblingsnachtspeise von Kannibalen? Die stephanus Der Montagswitz. <lacht> <lacht> Stephanus-Torte. Was passt da? <lacht>